Tanja hat wieder eine neue Aufgabe bekommen, diesmal per Mail. Und zwar geht es um Werkstoffe. Unsere Firma muss Holz einkaufen in einer bestimmten Menge, also Rohstoffe. Und unsere Firma möchte das möglichst günstig tun. Und Tanja soll eben jetzt Preise vergleichen zwischen verschiedenen Lieferanten. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt in den nächsten drei Videos an. Entweder lässt man sich vom Lieferanten ein Angebot zukommen oder aber man schaut selbst in die Preislisten der Lieferer hinein und Tanja hat jetzt zwei Lieferanten herausgesucht, einen aus Zindorf und einen aus Nürnberg und wir sehen hier die Holzart, wir benötigen ja Kiefernholz und wir sehen hier den Preis iLFM, das heißt i laufenden Meter und wir benötigen ja 1000 laufende Meter. So, und das Zindorf da kostet der laufende Meter 12 Euro und hier aus Nürnberg der Lieferant, der verlangt 13 Euro. So, das ist aber noch nicht alles, denn es gibt noch das Kleingedruckte und das ist sehr, sehr wichtig, dass uns das hier unten auch angucken, was denn da steht. Und da wollen wir jetzt mal eine Sache erstmal rausgreifen, nämlich den Rabatt. Ein Rabatt ist ein Preisnachlass, der also den Preis verringert. Und zwar hier bei Abnahme von 500 laufenden Metern gewährt der Lieferant 10% Rabatt. Das ist ein Mengenrabatt. Das heißt, ab einer bestimmten Menge wird eben dieser Rabatt gewährt. Auch das Sägewerk aus Nürnberg gewährt Rabatt, nämlich sogar 15% aber erst ab 1.000 laufende Meter. Das ist uns aber ganz recht, denn wir benötigen ja genau 1.000. Ja, und das wollen wir jetzt ausrechnen, was denn dieser Rabatt hier für eine Auswirkung hat auf die jeweiligen Preise und dann mal gucken, wer dann der günstigste Anbieter ist. Dazu erstellen wir ein Kalkulationsschema, das wie folgt aussieht. Wir haben den Listen-Einkaufspreis, also den Preis aus der Liste, die wir gerade uns angesehen haben. Und da waren jetzt 12 Euro drin gestanden, je laufenden Meter. Wir brauchen aber 1.000, das heißt 12 mal 1.000 gibt dann 12.000 Euro. Davon ziehen wir den Liefererrabatt ab. Und das gibt dann den Zieleinkaufspreis. Das ist also dann der neue Preis, den wir dann innerhalb des Zahlungszieles bezahlen müssten. Der beträgt hier 10% und wird berechnet vom Listen-Einkaufspreis. Das heißt, der beträgt 100%. 100 minus 10% gibt dann 90% beim Zieleinkaufspreis. Wenn wir jetzt sowas berechnen in einem Schema, dann machen wir das am besten, indem wir über Kreuz ausmultiplizieren. Dazu denken wir uns hier ein Kreuz. Ich zeichne das mal ein. In Zukunft denken wir uns das nur. So, und jetzt habe ich drei Beträge gegeben, nämlich 12.000, die 10 und die 100. Und ich habe zwei Beträge, die miteinander verbunden sind und die gegeben sind. Und mit diesen Beträgen fange ich an. Das heißt, ich schreibe 12.000 Euro. Oder nur 12.000 mal 10. Und teile das dann durch den dritten Betrag. Nämlich die 100. So, das kann ich dann ganz einfach im Kopf ausrechnen, indem ich da kürze. Und da kommen 1.200 heraus. Das heißt, 1.200 macht der Lieferer Rabatt. Das Kreuz mache ich wieder weg. Ja, und dann kann ich den neuen Preis, also den Ziel-Einkaufspreis berechnen. 12.000 minus 1.200. Und das ergibt 10.800 Euro. So, beim Sägewerk Schaar versucht es jetzt mal das Gleiche. Nämlich müssen wir hier auch den Liefererabatt berechnen. Wir haben etwas andere Zahlen, aber vom Prinzip hier funktioniert es genauso. Und probiere das ruhig mal aus mit dem Überkreuz aus, So, also der Liefererabatt beträgt 1.950 Euro. 13.000 abzüglich Rabatt ergibt dann einen Zieleinkaufspreis von 11.050 Euro. Wir sehen jetzt hier, dass der Holzhandel aus Zindorf immer noch günstiger ist, 10.800 Und das Sägewerk, das Sägewerk aus Nürnberg verlangt also hier noch über 11.000 Euro. Am Ende angelangt sind wir aber jetzt noch lange nicht, denn... Wenn wir noch mal diese Preislisten uns hier angucken, dann sehen wir, da stehen noch andere Sachen drin. Da steht also hier etwas von Abwerk drin und es steht hier was von Skonto drin. Also das sind noch zwei Sachen, die wir noch berücksichtigen müssen. Das machen wir aber dann im nächsten Video.